Hallo. Heute ist der Spruch für den Tag aus Psalm 40. Ich habe mir den Psalm durchgelesen und die Sprache hat irgendwie, die wirkt so alt. Ich probiere es mal mit neuen Worten. Ein Corona-Psalm. Nicht zu singen aus Ansteckungsprävention. Ich warte auf Gott. Wann kommt die Normalität zurück? Früher war es einfacher zu glauben. In meinem Leben habe ich so oft erlebt, dass Gott da war. Als mein Weg unsicher war, habe ich neue Perspektiven und neuen Halt gefunden. Was habe ich früher gesungen? Ich vermisse das Singen im Chor. Ich bin mir sicher, viele werden sich noch Gott zuwenden. Wohl denen, die auf die Wissenschaft vertrauen können und sich nicht Angst machen lassen von Verschwörungstheorien. Gott, du willst nicht, dass man für dich angibt. Du gibst Zivilcourage in mein Herz. Ich nehme wahr, wo Menschen leiden und handle. Auch wenn jetzt die Zeit ist, wo Leute Religion kritisch betrachten. Gerade in Brandenburg, da will ich mir meinen Mund nicht stopfen lassen. Ich verstecke mich nicht mit meinem Glauben. Ich zeige, dass ich Christ bin. Durch mein Handel und durch meine Kleidung. Beschütze mich vor der Krankheit und vor Menschen, die mich unachtsam anhusten. Schämen sollen sie sich. Zeig du ihnen, wo der Hammer hängt. Sie sollen zurückweichen und mich in Ruhe lassen. Bewahre mir gute Laune auch in einsamen Tagen. Gott gib uns Menschen Anlass, uns zu freuen. Wir brauchen das. Gerade jetzt im sozialen Winter. Lass uns erkennen, warum wir sagen sollen, Gott sei hochgelobt, denn ich bin müde und ich habe die Beschränkungen satt. Trotzdem vertraue ich, du sorgst für mich und die Menschen, die mir wichtig sind. Du bist mir Hilfe und Rettung. Es gibt viel zu retten, Gott. Nur aber mal los. Amen. Und Ihnen einen schönen Tag.